mein erstes Video so gesagt auf meinem Kanal. Also das ist, das ist noch kein Gaming Video. Es werden Gaming Videos kommen, Minecraft Roblox und vieles mehr. Also das war es eigentlich schon mit diesem Video. Bis bald und ciao.